Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel welt und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Guck mal, wer jetzt dran ist. Die eiskleimer oh. ähm, Wir nehmen die Klamotte. Ich glaube, wir haben noch ein Ticket. Ne? Wäre ein bisschen doof. Nein. Unser letztes Ticket. Noch einmal geile Belohnung im doppelchilliger Alter hi ich Alter. Oh. glaube ich. Ach, weil die auch einfriert. Also für die ganzen. Ganzen Helfer-Trophäen, alles sind immer irgendwie Themenbezogen. Je nachdem, welchen Charakter ich spiele, ne? Ist mir früher aufgefallen, ne? Schon vorher aufgefallen, aber. Alter, voll brutal. Er ist im Boden drin, wir haben mit dem Hammer drauf. Wie hauen denn Lukas? Wäre jetzt witzig gewesen, wenn Lukas da im Boden gewesen wäre. versteht ihr hau den lukas das oh, mag ich wollte nicht drauf kann sein dass wenn man auf das ding drauf hat da immer bomb bombs rauskommen wenn man halt normal öffnet kommen preise raus das war ich die Musik auf wenigstens. Ich dann ein bisschen lauter gemacht habe, die Musik. Ist halt nicht schön. Wohnung Melinda. Wäre geil gewesen, wenn die halt eingesteckt hätten, diese Eisdinger. Komm mal ja, ja davon, Melinda. Ich habe mein Bummer Da, ah, das ist <lacht> Hat der einfach eingestellt. Ja, komm her. Muss immer zwei eigentlich abblocken, Kollege. Hm. wenn ich gut. Wir können zwei Items tragen. Das ist gut. War denn Brawl auch schon so? Mit den Eisklamers zwei Dinger tragen kann. Also jeder Charakter trägt was. Ich auch drehen? Ja. was hier los ist, ey. So unübersichtlich mit zwei Charakteren auf einmal zu kämpfen. Und Eisberg. Erwache. Ja, hm, sehr wohl. Es läuft. Ne? Palutena und Pit. Eigentlich gar nicht so verschiedene Spiele gewesen, glaube ich. Ice Climbers und Kitty Cross. ist nicht hat irgendwie pit und dark pit irgendwie mehr sinn gemacht du okay jemand man team oder so ja hier hat er auch mario luigi oh. du musst es mit zwei hitboxen aufnehmen ne? da ist schwierig schon offen. Na, no, einer ist jetzt weg. Hey. Sehr gut. Eine wurde weggehauen. einer hat trotzdem getroffen. <lacht> Dreck. Weil eigentlich ja du nach oben schießt. Boah habe ich da gedrückt? Oh, ich krieg den nicht weg. Oh nein, nein, nein, nein, oh, nee, nee. Wegen dem schon wieder nein, nein, Ey, ich hasse so kurz bevor der gegner noch raus fliege ich auch noch aus dreck hätte so gute so ein gutes ergebnis sein können ja also jetzt ich aber nicht dass ich dadurch mehr sachen bekomme also ja. Bin einfach da durchgesprungen, was? Verdammt, Sachen, die sie einsammelt oder er, ich weiß nicht, ob ich Männchen oder Weibchen gerade spielt. Gehe schon mal allein, ne? Dreck. <lacht> Keine Sorge, ich überlebe für uns beide. Ne? er ah, war, war so ein typischer Danilo-Move, genauso wie ich das auch machen würde ne? Real Life. Warte, oh ich muss niesen. So ich nicht den schaden den beide nehmen würden oh, ich, du bist einmal in den angriff drin ne? ehrlich gesagt ziemlich gut gerade muss das ja sagen sehr gut, sehr gut. jetzt nur nicht gerade freckt werden ey. Okay. okay, super. Ja, ich habe wieder für uns beide überlebt. was Nana, oder? Also hat mädel <lacht> Sie hat für uns überlebt. <lacht> gut. Ah, acht, neun. Gut nicht glaube meister und crazy habe ich so langsam drauf Gut, oder? ich glaube in kleiner ging es war ein ns spiel ne? aber ging es eigentlich nur einen berg zu erklimmen also man muss immer eine plattform höher springen und so weil das spielen in nato oder so aber ältere spiele die haben ja wirklich kein ende muss einfach so lange weiter bis du halt eine perfekte eine riesige punktzahl hast. wie ich dann verstehe In so einer als zu so einer alten generation gehören leider nicht die spiele die ich gespielt hat die hatten sinn so Atari und also was so was habe ich noch nie gespielt das waren solche sachen wie space invader oder also was das Space habe ich schon mal gespielt nur auf dem pc war das, glaube ich beim nachbarn oder irgendwie so ja, ich habe ein ticket mehr ich kann keine bessere belohnung mehr kriegen kotzt an Was mache ich denn jetzt vielleicht weiter spielen aber ich angefangen habe diesen part da hat man noch 23 charaktere übrig für klassisch modus jetzt haben wir noch 22. das heißt noch elf parts geil was elf parts plus und dann haben wir alle da müssen wir mit jedem charakter all star muss ja, super aber das werde ich dann nicht aufnehmen das ist genau wie multismash Du machst halt, weil ich die kämpfe gegen so viele Gegner auf einmal, immer und immer wieder. da habe ich das so irgendwie: ich tue auch beim ersten Mal mal aufnehmen oder so, weil also ja Meilenstein-mäßig alle Charaktere machen. Dann war es dann auch, das wird dann langweilig. Ich habe schon wieder vergessen, welchen Charakter ich noch spielen wollte. Warum sagt mir? könnt du auch hier an den Titel lesen? so sagt mir, welchen Charakter muss ich noch mal spielen? Das vergessen, was Kirby sie aus wie Kirby rechts oder sah sich schon immer so aus? Jetzt oh, klar, was ja so sahen sie aus. Meta was hey, last one, last das von The Story. Spiel, das ich nie durchgespielt habe, weil beiden wie immer abgestürzt ist. Und ja, äh, wir nehmen wir noch mal Boah, ich habe mir doch gerade überlegt wenn ich nehme ach ja genau la oder oder no wohl problem was ich forscher Forscher. Ah, Forscher Forscher, okay. wer sagt <lacht> Wie gesagt, wir sich nur gerne. Da da. Na da wird ein Spaß. Pass auf. So hier auch wieder die Frage. Äh, müssen wir jetzt mit Olima und Alf müssen wir jetzt mit Olima und Alf hier durchspielen, um die Geister zu kriegen von denen oder habe ich gedacht, ich mit ein so über Bowser Junior alt Boah, ich weiß noch wie sein Rettungsmove voll kacke war er hatte einfach nur eine so ein seil aus pick man irgendwie gehabt wenn er am pech hat und war schon zweit entfernt konnte nie im leben irgendwie in die stage gelangen oder muss es immer halt die kante damit greifen und technischer charakter irgendwie mal kurz gucken bei den techniken was der alles kann mit die verschiedenen pikmen alles können ich weiß die lila nennen machen am meisten schaden aber war es auch schon hier Pickmen besondere eigenschaften Angriffskraft und würfe treffe facebook mit deinen spezialtechniken standard neue pikmen überrufen seit seitwärts werfen Oh man flüge Pikmen im vorfliegen und Pikmen zu dir rufen ja nur wieder führt drama angriffe aus ja er geht auf den los gut ist dat, ist dat. wir machen dauer auf schaden aber die sind dann auch tot danach da muss ich mal einen neuen rausziehen boom, boom. diese Reflexe gesehen. Wer? Komm her. Wer? Wer? Ich hasse das Kirby zu so bekämpfen. ne? Boah ich tot, nein, ich das Hühnchen, wenn irgendwie lustig, wenn wir am Ende gegen Rathaus kämpfen müssten. Mit Oliver, da wird sogar noch einfacher machen. Ja, da gibt es den monster wollte nicht auch irgendwie eine Waffe, wo man Insekten auf Gegner schießen kann ja irgendwie vergiften oder so das wird doch verpassen also die hat aktiv meine pigmen angegriffen ich krieg die Krise oh Gott <lacht> den habe ich gerade in den Tod geworfen wow. du idiot weil er hat die gar nicht Schaden gemacht gegen die Mach mal ich bin angepasst, ich kein Spielbarer Charakter bin, aber sehr gut. <lacht> tritt auf sie drauf und ich werfe den Typen auf die. Du tritt auf sie und ich wirf Zeug auf sie. Warte mal, wir haben wir haben Samus erforscht. <lacht> also so Falco und Fox kann ich ja noch verstehen, halt verschiedene Spezien und also was, aber wir haben eine eng angekleidete, eine eng angekleidete Frau erforscht. Find's irgendwie komisch an. Wow. Oh, ich mag ein Lied nein dann picken wir beinahe mit einem shuttle, äh, shuttle da weggeflogen Ach, warum stellen wir uns so gut an jetzt ja, wenn ich die schützen charaktere spiele hier stehe ich mich irgendwie gut an Oh als kampf der forscher und auch der wird mir jetzt zeigen wie man spielt, ne? pickman spielt man könnte ich mir vorstellen wer Aha, wenn spielt mir richtig spaß machen würde Boah, dieser Piffa. ich habe gesehen hat der blöde ding aufgesammelt hat und der muss hat sofort einsetzen nichts nee. vorne habe, habe ich gar keine pick willst es mich wo kann ich mal irgendwas gegen dich machen ich komme gar nicht dazu irgendwas gegen den zu machen Was? Hey. Boah. Ja, boah, jetzt kommt ja ein Gegner. Macht mich völlig dagegen ja, gar keinen Gegner Probleme. Der hat mich jetzt hier zwei mal aus, ey. Ich immer Hier mal das. nee, nee. Blick raus, mein Gott, war jetzt echt notwendig. Hm, Habe ich zweimal besser besser. Äh. Äh, äh einfach lust schon so keine besseren geister zu bekommen danach ja, punkte oder was weiß ich da kommt los. könnte ich mir irgendwie vorstellen Vielleicht auch nicht kommen euch beinahe ich drauf, Verdammt, ich habe auf den einen geguckt, ich hatte nur Augen für den einen so einen wunderschönen Finger. so also gar nicht erst abzubrechen. Ich wollte den ich hab gedacht, ich betäubte den einen. So genug. Aber oh, bist du nicht mal langsam betäubt? Oh, War Nein, weil ähm. ähm. wir gar keinen Sinn machen. Ich schaffe die irgendwie zu erledigen, wenn ich eine Schwierigkeit von acht oder irgendwie so was habe, aber 7.0 oder was auch immer ich jetzt gerade ab ist, dann schaffe ich das nicht. Jawohl. So. Oh, oh, oh, oh. Was? War nicht ein Torn von Pikachu, wo sich auf den Rücken rollt? Was denn? Ach, Bro auch wenn ich sehr doofen tod gegen alf hatte zweimal egal was kann man machen ne? noch mal versuchen ne? Ne, nicht mit oliver und mit oliver keine ahnung Mehr belohnungen. Dieser Modus wird mir immer noch nicht langweilig. Nee, müssen nur noch 21 Charaktere, glaube ich, übrig bleiben. Da ist ungefähr elf Parts. Noch mindestens. Aber werden auf jeden Fall 100 Parts in diesem Projekt. Aber ja, bis jetzt hier ist mal fleißig hochgeladen. Also wird nicht lange dauern bis das irgendwie also nicht dass wir fertig sind auf jeden fall fertig sein kommen nicht ein paar spiele aus ich unbedingt nicht bleiben will in diesem jahr schon sehr früh in diesem jahr also ja ich muss schon mit zwei was ein bisschen gang runter stellen wie so weit ist ich musik hat noch nie gehört nein nein 15.000 gold also können wir uns mal ein guter geist erscheint einholen vier sterne wenn ein guter erscheint oder wer beste was man machen könnte jetzt muss ich wahrscheinlich klassisch muss noch mal ein bisschen off screen spielen ich auch ich mal ein paar tickets wieder bekommen und da halt ja Geisterfarben. ne Und damit ich den Grund habe, das Spiel einfach nur offscreen screen zu spielen. Glückwunsch. Gut. Luigi, Mario Starca. Wir haben schon. Links, da ist alles, was ich krieg Boah. Ey, da war ja gar nichts. Boah weil ich so einen beschissenen charakter gespielt habe habe ich mir ein bisschen mehr erwartet so, hier haben wir zum beispiel captain k Rool, wo wir nicht sehen was er kann hier ist ein ticket Hier yeah, ist no. neu. neu ko kom alter Bald bull der türkische boxer das gar nicht. da so. also wir sind noch so im Bereich von 15.000, damit wir irgendwas kaufen können. da so. Lass mich noch mal hier gucken. Einkaufen. Was haben wir noch zur Auswahl? Na. Billiger, da waren diese Bomben vom Brawl aus dem Subs wie auch immer der Wohnsommer ist der Abenteuer-Modus. Henry, hey, das war diesen einen Spiel, hat ich haben wollte, aber nie gespielt habe. Und für den machen von Feiern Emblem ist Projekt Steam oder irgendwie so was. Na, unsere ganzen Dinger hier raus. Okay. der hat irgendwie gar nichts mehr. So, was mich interessiert Mal auf heute aufzunehmen. 67 von 100. Wir jetzt gerade gar nichts bekommen, ne? Wie viele Dinger wir immer ja bekommen, ne? Das ist crazy. Gut, ja, ich sage, das war's für diesen Part. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Im Abenteuer muss ne? gut. Okay, dann sage ich danke schön fürs Zuschauen. Ich freue mich, freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar, sonst irgendwas hinterlassen wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.